Ich bin ein Kopf In meinem Pontiac War ich in der Stadt herum Nachts, wenn die Straßenlichter scheinen, zöglich im heißen Viertel eine Weile, drücke meine Zigarette ein paar Büchsen, Batz, gehe dann tief schlafen. Ja. in meinem Pontiac fahr ich in der Stadt herum und lau auf den Gauner Ich bin ein Kopf in meinem Pontiac